Ich mache noch die letzten paar Worte von meiner Seite. Wie gesagt, ähm, bleiben wir gerade beim Thema Ausbildung und Weiterbildung. Das war eben ähm, auch eines der Themen, die wir hier im Rahmen der IT-Beschaffungskonferenz ursprünglich mal entwickelt hatten. Also wer das nicht weiß, der it beschaffung der ist vor Gut, fünf Jahren hier an diesem COS, äh, in dieser IT Beschaffungskonferenz entstanden. Das ist in dem Sinn natürlich eigentlich schön, dass es so jetzt ähm, auch noch weitergeht für die nächsten äh, paar Jahre oder paar Jahrzehnte, wo wir da schon fast planen. Der Fahrplan ist so, Also wir haben einerseits ähm, diesen CRS 2019, der ganz regulär wie bisher stattfinden wird, im Februar wieder starten mit ähm, acht verschiedenen Blöcken in, in drei Modulen. Das ist wirklich etwas, was ich Ihnen empfehlen kann und ähm, wahrscheinlich auch viele von Ihnen schon gehört haben. Das zweite, was wir haben im Bereich Weiterbildung, sind die Weiterbildungstage. Das sind eintägige Weiterbildungen rund um fachspezifische Themen im Bereich ICT. Da geht es um Cloud, um agile Verträge, um Requirements Engineering und noch viele andere sehr konkrete Weiterbildungen. Ein Tag intensiv und dann fertig. Und dann noch, last but not least, die... Roundtables ICT Beschaffung. Auch da erwartet uns wieder ein sehr spannendes Programm. Die Broschüre ist eben wie gesagt ganz frisch bei Ihnen Unterlagen dabei. 23. Oktober sind wir an der ETH Zürich, wo es um gemeinsame Beschaffungen geht. Äh, wie können öffentliche Stellen zusammen beschaffen? Das wäre so also unser Programm von der Forschungsstelle für die nächsten paar Monate oder sagen wir zwölf Monate. Zum Schluss bleibt mir übrig äh, zu danken allen Referierenden, die heute da waren, vielen Dank, ein großer Applaus auch an die Programmkomitee, die im Vorfeld all diese vielen Eingaben und, und Varianten geprüft und ein tolles Programm zusammengestellt haben. Und ich möchte auch allen Leuten, die hinter den Kulissen von dieser Forschungsstelle Digital Nachhaltigkeit wirklich auch äh, sehr viel Engage Engagement hatten, äh, danken. Ganz besonders natürlich Petar, der rechte und linke Hand und Fuß und, und alles noch ähm, gemanagt hat. Vielen Dank und das wäre mal der Applaus. Genau.